Hallo zusammen, ich bin Laila Wenk. Ich lerne Fassadenbauerin und ich zeige euch, was ich so mache in meinem Alltag. An der Fassade gefällt mir die ganze Ästhetik und die verschiedenen Möglichkeiten, eine Fassade zu bekleiden. Der Beruf macht für mich aus, dass es sehr vielseitig ist. Es ist kein Details gleich wie es andere. Und auch am Schluss siehst du, was du geleistet hast. Auch deinen Kollegen kannst du zeigen, das habe ich gemacht. Und da kannst du schon stolz darauf sein. Als Fassadenbauer ist die Zusammenarbeit mit anderen Berufen sehr wichtig. Wie zum Beispiel am Dach mit dem Abdichter oder mit dem Dachdecker. Und am Fassadenfuss wie zum Beispiel mit dem Gärtner. Und nach der Lehre hast du sehr viele Möglichkeiten, was die Weiterbildung angeht. Auf dem Beruf kannst du dich sehr gut und weit weiterbilden. durch die Gruppenleiter und nachher weiter bis zum Polier und zum Meister. Also mitbringen musst du sicher Motivation, handwerkliche Geschicklichkeit, Freude am draussen arbeiten und sicher auch Kreativität. Wenn dich der Beruf interessiert, dann komm doch schnuppern und wenn du hoch hinaus willst, dann lehre doch Fassadenbauer oder Fassadenbauerin.